Hallo, in diesem Video will ich euch das Projekt Nummer 5 des Kosmos Baukasten Easy Electrocoding zeigen. Und was wir hier in der Schaltung gemacht haben, habe ich hier eine neue Diode in der Schaltung gestellt, das ist eine rote Diode, die von äh, dem digitalen Pin D11 bis 0 Volt geht, in diese Richtung, damit, wenn ich hier Spannung anlege an Pin D11, dann wird der Strom fließen und die rote Diode wird leuchten. Und was ich machen will, ist, dass die Leuchtdioden alternativ blinken, also wenn äh, die grüne Diode leuchtet, ist die rote Diode aus und wenn die rote Diode leuchtet, dann ist die grüne Diode aus, ja und ich werde auch also die, der einzige Unterschied mit der vorigen Schaltung des vorigen Projektes ist, dass ich die rote diode hier eingesteckt habe und auch äh, ich werde dasselbe programm das wir im vorigen projekt mit nur die grüne diode benutzen und ein paar blöcke mehr ähm, einfügen damit wir auch die rote diode steuern können so und wie machen wir das hier habe ich jetzt, es wird mit einer halben Sekunde äh, die, die Leuchtdioden äh, ausgehen und eingehen, aber ihr könnt äh, auch nachher eine andere, eine andere Frequenz oder Periode mh, benutzen. Ja, wie Im anderen Video, habe. im vorigen Projekt, habe ich auch gezeigt, wie das man. Ja, wie, wie man das verändern kann, die Zeit, die Dioden äh, blinken, ja, die Periode oder die Frequenz, mit der die Dioden blinken. So, und jetzt möchte ich die, was wir für die grüne Diode hatten, das gilt auch jetzt. ja Jetzt will ich nur ähm, die neuen Blöcke einfügen mit der wir die rote Diode ansteuern können. Dann, wenn die rote, die grüne Diode angesteuert ist, will ich, dass die rote ausgeht. So, ich nehme das Block digital auf und stelle es hier. Und hier muss ich die 11, äh, D11, digital 11 benutzen, weil ich ja die, die rote Diode, wie ich gesagt habe, ist an D11, ja? Und hier wenn digital 10, wenn die grüne Diode off ist, will ich, dass die rote Diode on ist. So, ich nehme das Block digital on, stelle hier hier hier und wähle Digital 11, ja. Und so, ja, wenn ich das Programm hier zum Laufen bringe, also hier anklicke, sollte die Diode alternativ blinken. Mal sehen, mit einer halben Sekunden Intervall, ja. Und ja. Prima, es hat am ersten Versuch geklappt. So, wie ihr seht, ist das recht einfach zu programmieren. So, danke für das Video anzusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.